Ein Schüler soll beim erstmaligen Aufrufen eines Kurses eine kleine Einführungstour bekommen, in diesem Fall mittels einer H5P-Aktivität, da soll er sich hier durchklicken und er bekommt er dann einige Erklärungen zum Kurs geliefert. Wenn er den Kurs dann das zweite Mal öffnet, dann soll diese Einführungstour nicht mehr zu sehen sein, allerdings soll er hier noch die Option bekommen, dass er diese Tour nochmal ansehen kann. Und wenn er hier draufklickt, dann kommt ihr hier nochmal zu dieser Einführungstour. Die Einstellungen dazu sind wie folgt. Ich habe zunächst hier eine H5P-Aktivität hinzugefügt. Diese habe ich zum einen verborgen, allerdings dann verfügbar gemacht. Dann habe ich hier beim Aktivitätsabschluss festgelegt, dass die Teilnehmer diese Aktivität aufgerufen haben müssen, um sie abzuschließen. Man könnte hier natürlich auch eine Bewertung verlangen, je nachdem, wie man diese Aktivität gestaltet. Dann habe ich diese Aktivität in ein Textfeld hinzugefügt, über die Funktion Einbetten und habe als Voraussetzung festgelegt, dass die Aktivität, diese H5P-Aktivität, nicht abgeschlossen sein darf. Wenn sie abgeschlossen ist, dann wird dieses Textfeld ausgeblendet. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier noch den Link zur H5P-Aktivität kopiert und dann einen Link angelegt. Und habe als Voraussetzung festgelegt, dass diese H5P-Aktivität abgeschlossen sein muss. Erst dann wird dieser Link hier sichtbar. Ja, das war's schon.